Was wir auf jeden Fall machen können, ähm, bei den Gästen ist hier so ein Fastfood-Restaurant, damit die ein bisschen was zu futtern haben. So, das bauen wir auch lieber äh, ganz schnell. Denn wir locken die Gäste hierher und sagen: Hey, wir haben hier lebende Dinos oder einen lebenden Dino. Wollt ihr nicht auch im Fastfood-Restaurant ein bisschen was essen? Weil wir kriegen halt damit auch nochmal Gewinn aus lagen Das wäre halt auch nochmal ganz gut. Und wir sollten vielleicht jetzt nochmal einen weiteren Auftrag annehmen. Und den könnten wir eigentlich auch ähm, ja, von der Wissenschaftsabteilung eigentlich annehmen. Wir haben da ein neues ja, Gästeanzahl auf 300 erhöhen, dafür kriegen wir 150.000. Nehmen wir doch mal an. Ach hier, der schläft und döst. Der braucht natürlich auch noch ein bisschen Wasser. Oh, und ein Sturm nähert sich. Super, tolle Idee. So, Dino Häppchen, wir können eigentlich Dino Speise, könnten wir eigentlich verkaufen und zwar für 8. So, da freuen sich die Gäste hoffentlich. Wie viel sind jetzt hier drin? Wir können hier mal gucken. 29 von 240, wenn wir das Personal erhöhen, haben wir auch mehr Platz für weitere Gäste. Brauchen wir aber eigentlich nicht. So, Sturm nähert sich. Das heißt, wir sollten vielleicht die Schutzräume einmal öffnen. Und jetzt haben wir den, äh, den Stromausfall. Da können wir mit R das Ranger-Team rufen und sagen, hier, bitte starte mal das Kraftwerk neu. Und ich mache es mit den Schutzräumen, wenn ich dran denke, zumindest bei Sturm, mache ich die einfach mal auf. eigentlich Schaden. Vielleicht läuft der Dilo raus, dann haben wir nämlich auch noch ein Problem und frisst dann die ganzen Besucher auf und dann kommen die nicht mehr und dann verdienen wir kein Geld mehr. Und das wäre halt ziemlich fatal. Um ehrlich zu sein. Gut, wir haben noch nicht viele Gäste und die Gäste sollen natürlich auch gleich mal ein paar Dinos sehen, da müssen wir uns auch gleich mal drum kümmern, aber wir machen schon mal Gewinn, das ist schon mal super. Wir haben jetzt aktuell 258 Gäste im Park, was auch okay ist und wir werden gleich mal bei beim Gehege hier ähm, so eine Besucherplattform hier bauen und zwar würde ich hier schon fast... Also ich meine, wir können auch hier noch eine Gyro-Station bauen. Was wir noch nicht haben, ist das ähm, Aviarium. Dazu brauchen wir noch eine Forschung. Und auch die Jurassic Tour haben wir noch nicht. Aber darauf arbeiten wir hin in diesen Videos hier. So, die Beobachtungsanlage, die bauen wir gleich. Die würde ich sogar fast schon äh, hier an dem Zaun hier irgendwo platzieren. damit die Gäste auch ordentlich was zu gucken. So, der Sturm legt sich. Das heißt, wir können den Schutzraum auch wieder... Äh, schließen. Also beziehungsweise ja doch, wir haben ihn geschlossen, damit die Gäste da rausgehen. Genau das wollten wir bezwecken damit. Dann ähm, können wir nochmal gucken, ob wir gleich nochmal weiteren Dilo uns ja der 317.000 kostet. ja. Das ist natürlich ziemlich teuer, da müssen wir noch ein bisschen warten. Aber ich würde hier schon gucken, dass wir ein paar Fleischfresser hier haben. Vielleicht tauschen wir das Spiel auch nochmal aus, dass wir ein paar Pflanzenfresser reinholen. Mal gucken, denn das hier ist schon ein ziemlich, ziemlich großes Gehege. So, wir haben jetzt hier nur 27 Gäste drin. Das ist natürlich nicht ganz so viel. Ähm, wir können natürlich auch den Dino-Schmaus verkaufen. Und zwar dann für 17, würde ich mal sagen. Also gucken, dass wir hier ungefähr ähm, ganz gut Geld verdienen. Was wir natürlich auch noch machen können ähm, für die Gäste ist hier ein Souvenirladen. Passt halt hier auch ganz gut hin. Bietet sich halt neben den Gehegen eigentlich äh, direkt an. Also Da kann man dann eigentlich nicht so viel falsch machen. Auch hier wieder ein bisschen glätten. Damit es wieder vernünftig aussieht. Auch wenn wir das Geld dafür eigentlich gerade nicht haben. Aber naja. Also wie gesagt, bei Jurassic World Evolution man kann manchmal das Ganze auch ein bisschen gemütlich angehen, wenn man ein bisschen strukturiert und überlegt, das Ganze plant und baut. Und ja, am Anfang, das Geld ist ein bisschen knapp jetzt gerade, ähm, aber ich wollte halt eben gleich äh, alles richtig und gut bauen. So, der Souvenirladen, hier können wir auswählen, was verkauft wird, ähm, entweder eine Brotdose, Barbersol oder Nachtsichtgerät. Ich würde sagen, wir verkaufen einfach Nachtsichtgeräte, und zwar, bis wir ungefähr so ein kleines Plus hier haben. Und wir brauchen jetzt eigentlich noch mal ein bisschen mehr Besucher im Park. Jetzt wäre so ein guter Zeitpunkt, wo ich die Zeit gerne einfach ein bisschen vorspulen würde. Aber, wie bereits erwähnt, das klappt leider nicht. so Wir haben natürlich auch hier eine Bewertungsübersicht. Wir brauchen mindestens, also um die Inselbewertung von 5 Sternen zu bekommen, brauchen wir eine Dinosaurierbewertung. Von, ähm, mindestens fünf also wir brauchen äh, noch mal neun weitere Spezies ähm, dann brauchen wir auch die dinosaurier Bewertung soll natürlich auch möglichst hoch sein ähm, und die Anlagenbewertung ist auch ganz wichtig und hier unten in diesem Bereich Dinosaurier Sichtbarkeit Nahrungsbewertung und so weiter da sollten wir auch gucken dass wir da auf mindestens 95 bei allen kommen und ja es ist anspruchsvoll aber mit der Zeit klappt das dann eigentlich auch ganz gut wir können auch schauen, wir haben hier zum Beispiel ähm, die verschiedenen Gebäude, die wir haben, erfüllen verschiedene Zwecke. Ne? Das Souvenirladen macht zwei Sterne beim Spaß und drei beim Einkaufen. Und Wohingegen hier der Spielwarenladen dreimal Spaß und zweimal Einkaufen hat. Und ich gucke halt immer, dass es in der Nähe von den Gehegen platziert wird. Ich zeige euch gleich warum. Dafür brauchen ja gleich erstmal hier diese Beobachtungsplattform. Die packen wir hier hin. Und dann soll natürlich auch ein Weg hinführen. So. Denn mit der Beobachtungsplattform haben Besucher die Möglichkeit, die Dinos dann auch zu sehen. Und ja, der hat hier ein bisschen Hunger hm. und Durst. Vielleicht sollten wir ihm ein bisschen Wasser geben. So, und ich versuche natürlich die Wasserstellen auch in der Nähe von den ganzen Beobachtungsgalerien beispielsweise zu packen. So, er kann jetzt hier erstmal trinken äh, und das heißt Wasserstellen, wenn die Besucher halt die Dinos dann am Wasser sehen. Hey, super, perfekt. So, und wir sehen jetzt auch hier, in welchem Bereich die Besucher halt das Ganze sehen können. Und wir können hier auch nochmal eine eigene Ansicht machen. Also aus dieser... Besuchergalerie heraus und dann sehen wir halt eben hier hinten auch den Dilo, gerade hier auf Wassersuche war. Und jetzt brauchen wir halt dringend ein bisschen mehr Geld, um halt eben auch den Dilo ein bisschen Fressen zu kaufen. Hupsi. Äh, genau, worauf ich von aus wollte, waren die einzelnen Ansichten hier. Wir haben hier die Schutzraumnachfrage und wir sehen halt hier, die Besuchergalerie ist jetzt rot. Das heißt, hier herrscht eine hohe Nachfrage nach Schutzräumen. Bei der Dino-Sichtbarkeit haben wir jetzt 100%, weil es sind gerade alle Dinos, die wir haben, es ist ja nur einer, äh, sichtbar. Finanzen der Attraktionen, ähm, auch hier sehen wir halt eben, welche Gewinn machen, welche Verlust machen. Und ähm, hier, wir sind hier ein bisschen im Gewinn, aber da geht natürlich noch mehr. Jetzt kommen wir halt zu dem Punkt äh, Essen. Wir sehen hier, wo die Besucher unter Umständen halt... Eine geringe Nachfrage und eine hohe Nachfrage nach Nahrung haben. Und hier ist noch alles gut. Bei den Getränken sieht soweit auch noch ganz gut aus. Einkaufen eben auch, weil wir hier einen Souvenirladen haben. Spaß? Ja, Spaß haben sie auch. Aber die Toiletten. Wir brauchen dringend Toiletten. Da haben wir eine hohe Nachfrage. Das ist neu gekommen mit einem der letzten Patches. oder mit einem der letzten Updates. Das heißt, wir gucken uns mal bei den Gästen... Gehen wir hier nach unten und gucken, Toiletten sind ziemlich teuer. Können wir uns noch gar nicht leisten. Naja, warten wir einfach ein bisschen. Wir werden schon noch genug Geld verdienen, um Toiletten zu bauen. Ja, und das heißt, wir haben hier bei den, äh, die Brotdose verkauft sich ganz gut. Das beim Fastfood-Restaurant sieht auch soweit ganz gut aus. Und wir können jetzt ja mal gucken, wir haben jetzt hier die Brotdose, 44 Besucher. Wir machen jetzt einfach mal Barbersol und verkaufen das für 12. So, mal gucken, ob das vielleicht noch ein bisschen mehr bringt. Jetzt müssten wir eigentlich auch Toiletten bauen können. und ja, Nicht ganz. 135.000 äh, brauchen wir dazu. Aber ich würde hier ganz gerne halt äh, Toiletten bauen, beziehungsweise um ehrlich zu sein, müssten wir erstmal, damit der Dino nicht stirbt, äh, eine Futterstation bauen. Also allein die kostet schon 225.000. Und die platziere ich zum Beispiel auch ganz gerne direkt in der Nähe von diesen äh, Besucherstationen hier hin. Damit die Dinos sich einfach da aufhalten und äh, die Besucher den Dinos auch beim Fressen zuschauen können. Es gibt eine erweiterte Futterstation für Fleischfresser ähm, und die einfache. Leider habe ich keinen Hinweis ähm, gesehen, was für Unterschiede es gibt. Falls ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Hey, freue ich mich drüber. Immer raus damit. Wir warten mal ein bisschen, bis wir ein bisschen Geld haben und dann sehen wir uns gleich wieder.